Willkommen auf kraft Und heute sind wir hier... Nicht auf meinem Kultusumservenet Was ist denn da passiert? Ja, heute sind wir auf meinem bungee test server Ja, ihr seht schon bungie Ja, genau Wir sind hier aber auf einem 1.12-Server Weil ich 1.12 einfach am besten finde Ah ja, 1091-Versionen sind hinten dran Okay, gut Na ja, egal kann uns ja jetzt, das interessiert uns jetzt ja nicht. Und zwar, uns interessiert heute den Slay Scoreboard Befehl. Und zwar Slay Scoreboard. Mit dem kann man so viele Sachen machen, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die man damit machen kann. Okay, also. Äh, naja, erstmal kommen wir zu der Funktion, wie man den überhaupt macht. Also, es gibt da Scoreboard Players, Scoreboard Objectives und Scoreboard Teams. Und zwar bei, ähm, Scoreboard Objectives könnt ihr eins erstellen, bearbeiten oder sonst was machen. Oder halt auf die Seite halt setzen. Naja, also bearbeiten könnt ihr damit nicht so richtig, aber egal. Und zwar, ihr könnt jetzt ein Scoreboard adden. Und zwar, jetzt euren Name, ich nenne das jetzt einfach mal Video Test. Okay, und danach von was das kommt. Ähm ja jetzt drücke ich aus sehr gewissen Gründen kein Tab weil sonst es laggt, weil es sonst lägt könnt ihr mal bei euch ausprobieren drückt mal da und jetzt drückt mal Tab ja naja, naja ähm, jedenfalls ihr könnt dann da Startpunkt zum Beispiel sprinten wie weit man Sprint, gesprintet ist wie, also wie viele Zentimeter man gesprintet ist kann man da auswählen oder ähm, was kann man denn noch auswählen kann man ganz vieles auswählen zum Beispiel. ja ich drücke jetzt mal Tab genau Genau, oder was man gecraftet hat. Crafted Item, genau. Und sowas kann man da alles aus aussuchen. Könnt ihr euch immer mal durchtappen. Naja, hoffentlich crasht euer PC nicht, aber... Naja, startet ihr ihn einfach mal neu. Ähm, genau. Okay, ich mach's mal von Typ Dummy. Weil das ist einfach nur zum Hochzählen. Ach, hier kann ich euch noch zeigen. Health, also wie viel Herzen man hat oder Hunger... Okay, das geht anders. Okay, egal. Ähm, ich glaube Food oder so. Genau. Ähm, aber ich mach's trotzdem Dummy. Und dann, ja, wie das auf der Seite angezeigt werden soll. Das heißt, wenn der man hier den Scoreboard anmacht, was da oben für ein Titel stehen soll, da mache ich jetzt einfach mal nichts hin, weil dann wird einfach das von da vorne genommen. So und dann Enter. Und Jetzt machen wir mal weiter. Enter. Jetzt äh, gibt's ja. Jetzt haben wir haben wir Scoreboard schon. Ich keine Ahnung. Check das Liste. Ähm, bestimmt haben wir schon getan. Genau. Jetzt könnte man... Ich setze das mal auf die Seitbar. Ähm. Videotest. Jetzt ist es auf der Seite, aber ihr seht noch nichts. Das ist nämlich extra so. Und zwar, weil kein... weil noch kein Entity da drin ist, wird das Scoreboard nicht angezeigt. Das ist wie eine Tab ist. Wenn keine drin ist, wird sie nicht angezeigt. Ja, ähm, ich meine, wenn ihr nicht auf dem Server seid, wird sie so oder so nicht angezeigt, weil ihr nicht auf dem Server seid. Naja, jedenfalls. Ähm, mache ich das jetzt mal, dass ähm, dass, wir, dass wir jetzt eins dazu scoreboard players das ist jetzt wenn ihr beim Spieler das scoreboard bearbeiten möchtet, also beziehungsweise den, die Zahl ähm, was ist das jetzt gerade für eine Zahl gar keine das ist schwierig vorzustellen wir haben wirklich gerade überhaupt keine Zahl wir haben keine null wir haben einfach über. wir haben nicht also wir haben nicht null wir haben aber nichts wir haben einfach keine Zahl weil wenn ich jetzt so auf, äh, auf ähm, Videotest auf 0 setze... Jetzt haben wir 0. ach so hier habe ich ja auch noch die Präfixe. XD. Ja, jetzt seht ihr schon da bei Videotest, da habe ich jetzt so 0. Jetzt haben wir 0. Ähm, und zwar, genau, jetzt könnten wir dann jetzt da... Ähm, set ist immer Setzen. Ähm, wenn ich jetzt so da auf 1 mache... Ups, nein. Auf 1 mache. Seht ihr, ich habe 1. Wenn dann da jetzt äh, Add macht... Dann addet man immer eins dazu. Wenn ich jetzt wieder auf Set 1 mache, ist wieder auf 1. Wenn ich jetzt äh, Remove mache, Remove 1. dann ziehe ich mir immer eins ab. Ja, man geht, man kann auch ins Minus. Ähm, die Maximalzahl ist irgendwas bei 2 Milliarden. Auswendig kenne ich die jetzt nicht, aber ich kann sie mal ganz kurz nachschauen, weil ähm, mein zweiter Account hat, den, hat diesen maximalen... Ich stand halt auf dem Konto von ähm, den Marvin MC Server. Ich würde auch, euch auch sehr empfehlen, da drauf zu kommen. Ist ein Command Block Server. Äh, also ein Command Server ist auch oben in der Infokarte. Ist in der Infokarte oben verlinkt. Naja, ähm, jedenfalls bin ich jetzt mal, okay, ich warte, ich muss mal ganz kurz auf den Server kommen und dann kann ich euch sagen, was der maximale die maximale Anzahl beim Scoreboard ist der maximale Anstand, ja, der maximale Anstand, ja. Also maximale Stand ist 2.147.483.647. Genau. Ähm, ja, die, die Zahl schreibe ich jetzt nicht hierhin, aber kann, das steht wahrscheinlich jetzt im Video. So, ähm, naja. Jedenfalls könnt ihr da noch viel mehr machen, das ist nur die Scoreboard Players, es gibt halt noch viel mehr, zum Beispiel List, dann könnt ihr alle anzeigen, lassen, Operation, das ist ein, B äh, okay, upsala, da habe ich jetzt getappt, da sehen wir dann alle Spieler, ja genau, dann nehme ich jetzt mal mich, und dann Video Test, und dann sowas halt, und, ja, dann was, was ihr setzen wollt, da könnt ihr mitrechnen, rechnen, sag ich mal so, ähm, aber das ist jetzt sehr uninteressant, das könnt ihr hier selber ausprobieren. Äh, Tag. Ups, Tag. Dann könnt ihr Sachen. Nein. Ah! Jetzt hab ich's schon wieder getaggt. Ja, egal. Äh, Rede, Stonecrafter. Ups. Und dann, ja, dann könntet ihr da jetzt ein Tag hinzufügen. Listen oder halt removen. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ähm. Z-Tag ante achso Test. Äh. Ups, warte. Test. Na, ah. Ich muss mir mal abgewöhnen, immer alle Namen zu taben. Ja, genau. Wenn ich jetzt. Ach so oh, shit. Das Ziel auch ist egal. Ähm, okay, mindestens ist es über 0. ist es über 0 und ist es maximal 3. Liegt nicht zwischen 0 und 3. Genau. Aber wenn ich jetzt so minus 10 eingebe, liegt zwischen 10 und 3. Genau, mm. Aber das... ja äh, genau. Ähm, Z bei set-display... Achso, ups, nein, das... Ups. Hoppala. Ich sah das jetzt gerade wahrscheinlich richtig komisch aus. Ja, bei... So, Ups, nein, das... Scoreboard... Object, set-display, sidebar. Dann basiert das ja hier. Aber man kann es noch viel mehr machen. Man kann das dann unter dem name setzen... Auf die Tablist setzen, auf die Seite machen und dann hier sind noch ganz spezielle Funktionen und zwar, ihr könnt es auf die Seite von speziellen Scoreboard-Teams stellen. Dazu kommen wir aber später. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel auf Team Aqua seht, nur Team Aqua, also Türkis, sieht dann nur auf der Seite, welches Ding das ist halt. Also den Scoreboard, wie wir hier jetzt Video-Test sehen. Und da gibt halt alle Waren. Aber die gehen wir jetzt nicht alle durch, weil das... So lange dauern würde da, euch also Sachen zu sagen. Okay, und ja. Ähm ja, genau. Dann könnt ihr zum Beispiel machen, wenn dann hier ist. Wartet. Wenn dann über den Name-Tag hat. Und drunter zum Beispiel Herzen anzeigt. Genau. Aber machen wir jetzt auch nicht. Weil ihr seht den name so oder so nicht. Dann müsst ihr jetzt mal ein zweiten Account aufzeichnen. Dann würdet ihr es theoretischerweise sehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, es gibt noch... Jetzt, es gibt noch Sachen, die ihr dann selber ausprobieren könnt. Zum Beispiel, was ihr Objectives ist noch gibt und so. Und zu den Teams kommen wir jetzt. Und zwar Scoreboard, Object, nein, Scoreboard, Teams, Add. Jetzt könnt ihr einen team -Name festlegen. Wie soll das heißen? Ich mach das jetzt auch mal Video-Test. Genau, jetzt, wenn ich da Scoreboard, Teams, dann könnt ihr hier Join machen. Warte, ich zeige euch mal, ich tippe mal durch. Add ist ja das da, Empty-Weiß ich halt gar nicht. Ach so, ob das, ach so, ob das leer ist. Nein. Okay. Ach so, das leer Ach so, upsala. Ich bin ja lo lost. Also das klärt in die Teams. Also es macht dann alle aus den Teams raus. So. Ähm. Jetzt äh, join könnt ihr Teams join. Leave könnt ihr Teams leaven. Also dann wenn ihr hier select den dann lief der das Team. List, das ist selbst Wird wird eine Liste von allen Teams angezeigt. Options genau. da könnt ihr Farbe beispielsweise ändern. Zum Beispiel mache ich jetzt mal von video -Test. das da stelle ich mal die Color auf, ähm, was nehmen wir mal? Keine Ahnung, ich nehme das erste, Aqua. Okay, jetzt wenn ich jetzt das Cover-Teams-Join-Video-Test mache, hoch, jetzt bin ich Türkis, genau, wenn ihr jetzt hier die Farbe ändert, Color, dann nehme ich das zweite, Black, jetzt bin ich schwarz, genau, ähm, und dann könnt ihr noch viel mehr machen. Und standardmäßig, wenn man in keinem Team ist, habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass man da weiß ist. Aber, ja. Auch wenn ihr im Team noch keine Farbe festlegt, seid ihr auch weiß. Wie wie man da die Prefix und alles ändert, das zeige ich euch in diesem Video nicht. Vielleicht irgendwann anders. Naja, jedenfalls wisst ihr jetzt äh, ein bisschen mehr Bescheid über den Scoreboard-Command. Damit will ich auch sagen, Leute, das war's mit dem Video. Und ciao, Leute. Oh,